Mein Name ist Dr. Soltan Schumann. Ich bin einer der plastischen Chirurgen hier bei der M1 Med Beauty in Berlin. Ich wollte euch heute etwas über die Brustvergrößerung erzählen. Bei dem äh, sogenannten Vorgespräch geht es darum, herauszufinden, äh, was eure Vorstellungen und Wünsche sind und inwiefern die chirurgisch realisierbar sind. Bei der Auswahl der Implantate gibt es generell zwei unterschiedliche Formen. Die sogenannten runden oder auch anatomisch, tröpfchenförmig genannten Implantate. Bei den Überlegungen zur Brustvergrößerung geht es auch um die nicht nur Implantatform, Größe, sondern auch Lage. Hierzu sind praktischerweise zwei unterschiedliche zu sehen. Einmal unter dem Brustmuskel und einmal über dem Brustmuskel. Bei der Körperform im Brustbereich ist insbesondere zu berücksichtigen, dass ähm, die zwei unterschiedlichen Implantate, die runden und die anatomischen, ähm, bei den jeweiligen Patienten je nach Ausgangslage unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen können. Das bedeutet, ist, hat man eine dichte Weichteilgewebe, verwischen sich so ein bisschen die äh, Unterschiede zwischen den runden und den anatomischen Implantaten. Dem entgegengesetzt ist, wenn man sehr wenig Hautweichteile hat, zeichnet sich das runde oder jeweils das anatomische Implantat trotz der Lokalisierung unter dem Muskel stärker hervor. Hinsichtlich der Nachbehandlung bei Brustoperationen beginnt diese ab Stunde Null. Nachdem ihr den OP verlasst, wird sich um euch gekümmert. Eigentlich äh, rund um die Uhr bei engsten Sorgen oder Nöten äh, mittels unserer Diensthandys oder auch der Notfalltelefonnummer zur Verfügung. In der Nachbehandlungsphase ähm, gibt es gewisse Spielregeln damit, dass ähm, man auf dem Rücken schlafen sollte für die ersten sechs Wochen, nur unsere Spezial-BHs tragen und kein Sport. Das Ganze hat einfach den Hintergrund, dass wenn ich dieses Implantat einbringe, das von einer zarten Hülle umgeben wird und bevor diese zarte Hülle belastungsfähig genug ist, vergehen halt fünf, sechs Wochen. Manipulation, zu starke Belastung, ob das Sport ist oder andere Tätigkeiten, können dieses Ergebnis in Gefahr bringen, wenn diese Kapsel, die noch nicht ausgebildet ist, nachgibt, das Implantat verrutscht, dreht und wir dann gezwungen sind, eventuell nachzubessern bzw. nochmal nachzuoperieren. Also folglich. Der Patient hat an dem Gelingen eines guten Ergebnisses genauso maßgeblich Beteiligung wie wir Ärzte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr weitere Fragen habt oder auch Lust bekommen habt, jetzt bei uns vorbeizuschauen, einen Termin ausmachen, seid ihr herzlich willkommen. Und nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch.